So, im letzten Schnipsel ging es um die qualitativen Bewegungsmerkmale. Dieses qualitative ist eben, wenn man mit einem geschulten Trainerauge sich Bewegungen anschaut und sie dann in den Kategorien, die wir da kennengelernt haben, beschreibt. Das reicht aber manchmal nicht aus. Manchmal ist es so, dass Bewegungen einfach sehr schnell passieren, ähm, sodass man mit dem Trainerauge nicht hinterherkommt. Manchmal ist es auch so, dass man gerne genauer wissen möchte, welche Bewegungsqualität man sieht und deswegen nachmisst, was passiert. Insbesondere, wenn man Bewegungen wissenschaftlich untersucht, ist es nicht ausreichend, einfach nur von Bewegungsharmonie oder Bewegungsstärke oder so zu reden, sondern Wissenschaftler möchten auch gerne Zahlen haben, mit denen sie hantieren. Und damit kommen wir zur quantitativen Bewegungsanalyse. Und Ich möchte zunächst einmal ein paar Methoden vorstellen, wie man Bewegungen und die Begleiterscheinungen, die zu Bewegungen führen, tatsächlich vermessen kann. Aber zunächst einmal noch eine Definition, quantitative Bewegungsmerkmale. Unter quantitativen Bewegungsmerkmalen verstehen wir exakt messbare Eigenschaften von Bewegungsausführungen, die sich auf die Bewegung im Raum und Zeit, auf bewegungsrelevante Aspekte des Blickverhaltens, auf bewegungsverursachende physikalische Kräfte oder auf elektrophysiologische Größen auf Ebene der Muskelspannungen oder zentralnervösen Ansteuerung beziehen. Das ist also eine ganze Menge und ich werde dafür einzelne Beispiele vorstellen. Ein Messverfahren ist die Kinematographie. Das bedeutet, dass man den Bewegungsverlauf in den Blick nimmt. Zum Beispiel kann man da Winkel messen, wenn man also ein Kniewinkel einen bestimmten Kniewinkel im Sprungverlauf oder in der Ausholbewegung messen möchte, dann kann man zum Beispiel so zwei ja, Kleber an den Unterschenkel und den Oberschenkel markieren mit einem Sensor drin und das Verhältnis dieser Sensoren zueinander wird dann ausgewertet und so kann man jeweils den Kniewinkel, der eingenommen wird, exakt messen und das wäre eben ein quantitatives Maß für den Kniewinkel. Hier sehen wir also, ich mache mal den Laserpointer an, hier sehen wir also ein gestrecktes Knie und dann eine deutliche Beugung bis kurz vor 90 Grad und dann wieder eine komplette Streckung und dann im Flug ist das dann wieder hier eine Beugung und das kann man hier über die Zeit darstellen. Deutlich komplizierter ist die Okulografie, die Bestimmung der Blickbewegungen und des Blickvektors bei der Bewegungsproduktion. Hier geht es vor allem darum zu gucken, was nimmt denn ein Sportler wahr, wenn er sich bewegt. Hier sehen wir eine Probandin, die eine Brille auf hat und in dieser Brille eingearbeitet sind kleine winzige Kameras, die das Auge filmen und den Augenwinkel damit feststellen. Dann gibt es noch eine Kamera nach oben die, oder nach vorne, die also das Blickfeld abtastet und so kann man errechnen, wo die Probandin hinguckt und für die Augenbewegungen, äh, für die Kopfbewegungen sind hier noch so Marker angebracht, die die Gesamtbewegung der Brille aufnehmen. Und wenn man alle diese Daten miteinander verrechnet, dann kann man also gucken, wo blickt die Probandin hin. Zum Beispiel beim Basketball-Freiwurf kann man sehen, dass ähm, wir eine Phase von Fixationen haben. Das heißt, da wird ein Objekt die ganze Zeit hintereinander angeguckt und dann ähm, Phasen von Blicksprüngen. Und hier haben wir drei ähm, deutliche Blicksprünge, die man dann sehen kann und eben hier auch Phasen der Fixation, die hier dargestellt sind. Ein wichtiges Verfahren ist auch noch Kräfte zu messen. Kräfte messen ist die Dynamographie. Kräfte als solche sind nicht beobachtbar, sondern nur ihre Wirkungen und die Wirkungen sind meistens Verformungen von irgendwelchen Messgeräten, die man einbaut. Hier haben wir ein, so ein Messbrett, das in einem Ruderboot installiert ist. Und an diesem Ruderboot kann man also an dem Stemmbrett ähm, zum Beispiel das Außenbein und das Innenbein messen und die Kräfte, die dort entstehen, ja, aufnehmen und gegebenenfalls auch Korrekturen durchführen, wenn man weiß, was die optimale Kraftentwicklung ist. Man kann aber auch in den Muskel reingucken, zum Beispiel in die, äh, durch Elektromyographie. Da gibt es zwei Verfahren. Das erste Verfahren ist so eine Oberflächenelektromyographie. Das heißt, man macht irgendwelche Sensoren auf die Muskulatur drauf und diese ähm, werden dann verstärkt die Signale und dann kriegt man ein EMG. Ähm, Mediziner machen es auch manchmal so, dass sie in den Muskel reinpieken und da die elektrischen Signale messen, aber das kommt für den Sport nicht in Frage. Ja und dann kann man hier, ähm, kriegt man hier so ein Rohsignal und ähm, man kann so ein integriertes EMG ähm, entwickeln, das die elektrische Aktivität im Muskel aufzeigt und hier sieht man also vier Sekunden vor der Bewegung war er ganz ruhig ähm, und dann ist er acht Sekunden in ähm, Aktion und danach ist er wieder ruhig. Ich will mal ein Beispiel geben, ähm, was man für trickreiche Untersuchungen ähm, mit einem EMG durchführen kann. Äh, das ist eine Studie von Lee and Win von 1980. Ähm, die haben getestet, welche Muskeln denn aktiv werden, wenn man einfach den Arm nach vorne hebt, um auf ein Signal zu reagieren. Hier kommt erst ein Warnsignal, das sind diese beiden Lampen, dann kommt ein Stimulussignal. das sind diese beiden Lämpchen und auf diesem Stimulus muss die Person den linken Arm heben und der Arm ruht hier an so einem Schalter und wenn der Arm angehoben wird, also wenn er beginnt, den Arm anzuheben, dann wird der Schalter gelöst und dann gibt es ein elektrisches Signal und die Zeit zwischen dem Stimulus und dem Lösen dieser Hand ähm, ist die Reaktionszeit. Ähm, und man kann hier sehen, Achso ja, und sie nehmen also per EMG Muskelaktivität ab, erstmal hier am Oberarm und dann aber auch hier hinten an den Beinen. Und was man sehen kann, ist, dass wenn der Stimulus kommt, der Stimulus kommt hier, dann kriegt man zunächst einmal als allererstes ein ähm, Signal, eine Aktivierung des ipsilateralen. Bizeps femoris, also der hinteren Oberschenkelmuskulatur des gleichen Beins ähm, von dem gehobenen Arm ähm, und erst danach kommt, ähm, kurz danach allerdings, kommt ähm, die Aktivität im Oberarm. Das bedeutet, ähm, der Körper weiß, dass wenn der Arm gehoben wird, dass dann der Schwerpunkt so ein bisschen nach vorne wandert und gleicht das antizipativ aus, indem er schon mal vorher seine Beinmuskulatur anspannt. Das finde ich eine ganz spannende ähm, Untersuchung, weil man da sieht, dass eben ganz viele Dinge zusammenwirken müssen, damit wir unser Gleichgewicht einigermaßen aufrechterhalten können. Und es nicht einfach nur ist, zack den Arm heben, sondern der ganze Körper macht bei solchen kleinen Bewegungen mit. Gut, und solche ähm, Befunde würde man nie rauskriegen, wenn man nicht die Elektromyographie hätte, die einem das dann zeigen kann. Noch ein bisschen trickreicher sind die neurophysiographischen Verfahren, die also die zentral nervöse Erregung messen. Im Prinzip ist das so ähnlich wie ähm, auch die Elektromyographie, sondern ähm, die, der Unterschied ist, dass eben Nervenerregungen abgeleitet werden und nicht Muskelerregungen. Hier haben wir zum Beispiel ein Elektroenzephalogramm EEG, das die Hirnströme misst. Hier haben wir, typischerweise hat man dann so eine Kappe auf mit lauter Elektroden und die Elektroden sind platziert über bestimmten Arealen im Gehirn und je nach Aktivierung im Gehirn werden da kleine Ströme induziert und die kann man aufmessen und dann kriegt man so ein Rauschiges Signal und das muss man dann relativ häufig durchführen und auch einigermaßen filtern. Und dann kann man ähm, solche Kurven ähm, herausfinden, wenn man das sehr häufig macht. Das nennt sich eventkorrelierte Potenziale, EKP oder auf Englisch Event-Related Potential Event-Correlated Potentials. Und die sind auf ein bestimmtes Ereignis hin das man wahrnimmt oder für, indem man sich bewegt, kommen dann diese Kurven raus. Bei Null erscheint das Ereignis und dann geht die, das Potenzial erstmal ein bisschen rauf. Witzigerweise werden ähm, elektrische Potenziale im Gehirn andersrum kodiert. Minus ist nach oben, Plus ist nach unten. Das hat historische Gründe und hat sich so durchgesetzt. Also erstmal geht es nach unten und dann hat man einen positiven Peak P1, dann hat man hier einen negativen Peak Pn1 und dann hat man hier wieder einen positiven Peak P2. Und das ist so ein typisches Signal, das kann man dann unterschiedlich interpretieren. Man kann da überraschende Ereignisse hinzufügen und gucken, wie sich das ändert. Eine weitere Möglichkeit, Hirn Aktivität zu messen ist die funktionale Magnetresonanztomographie, FMRT, ähm, die macht, misst keine elektrischen Signale, sondern die Änderung der Sauerstoffkonzentration im Blut des Gehirns und man geht davon aus, dass ähm, besonders viel Blut in aktive Regionen eingeleitet werden und diese aktiven Regionen kann man dann darstellen. Hier zum Beispiel eine Untersuchung, in der ähm, geguckt wurde, wie unterscheidet sich denn die Aktivierung, wenn man eine Bewegung sich anschaut, die man nachmachen soll oder eine Bewegung, die man anschaut, wenn man sie bewerten soll. Und da gibt es eben bestimmte Areale, die darauf unterschiedlich reagieren. Wie man an dem Bild schon sieht, ist es ein bisschen ein Problem, da bei Bewegungen auszuführen, weil die Probanden in eine MRT-Röhre gesteckt werden müssen und da kann man mal höchstens Finger bewegen oder Füße bewegen, aber sportliche Bewegungen sind natürlich da nicht drin. So ein bisschen ist das auch beim EEG so, weil man da diese Haube auf hat mit ganz vielen Kabeln, ist der Bewegungsumfang ein bisschen erweitert, aber auch da kann man sich nicht vorstellen, dass dabei Volleyball gespielt wird. Aber die Entwicklungen gehen weiter und wer weiß, was uns in den nächsten Jahren da noch erwartet. Noch kurz ein bisschen zu dem Unterschied zwischen dem EEG und dem MRT. Die haben beide unterschiedliche Stärken und Schwächen. Die Stärke von dem EEG ist, dass die zeitliche Auflösung sehr groß ist. Das heißt, man kann sehr gut bestimmen, zu welchem Zeitpunkt eine Aktivität stattfindet. Die räumliche ähm, Auflösung ist da, dahingegen relativ schlecht. Man weiß also nicht exakt, ähm, welche Areale aktiviert werden. Genau das Gegenteil ist der Fall bei FMRT. Hier kann man sehr gut räumliche ähm, Regionen feststellen, in denen die Aktivität stattfindet, aber die zeitliche Dimension ist sehr schlecht. Das liegt eben an dem Verfahren, so Blutfluss im Gehirn, der ändert sich eben nicht von einer Hundertstelsekunde zur nächsten, sondern das braucht eben eine gewisse Zeit. Ja, damit sind wir durch mit den grundsätzlichen Methoden der quantitativen Bewegungsanalyse, was die Bewegungsproduktion angeht, ich komme im nächsten Schnipsel dazu, wie man Bewegungsergebnisse interpretieren kann.